Hi, willkommen zum Zitterstab. Wenn ich es nicht schaffe, den Stab ruhig zu halten, bekomme ich das hier, eine Fehlermeldung und einen Warnton. Schaffe ich es aber, den Calliope lang genug halbwegs in der Waage zu halten, dann bekomme ich dies hier, einen fröhlichen Smiley.